Ja, viele denken sich jetzt, was, RIP, Transportfieber, bei mir, ähm, ja, was, was soll ich jetzt äh, dazu groß sagen, ich bin gerade extremst niedergeschlagen, ähm, ich nehme das jetzt hier auf, Sonntagmorgen, halb zwölf, ähm, ich habe mir vor zwei Wochen neue Festplatten gekauft, weil die Steam-Festplatte voll ist. Und äh, wer es ja schon öfters gehört hat, ich habe ja zweimal Steam installiert. Das heißt, ich wollte das eine Steam, wollte ich auf die eine Festplatte, das andere Steam auf die andere Festplatte. Ich ähm, war dann gerade irgendwie am rüberkopieren und äh, habe über ein Programm... Meine Partitionen auf den Festplatten erstellt und äh, da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich kann mir nicht sagen, ich kann mir nicht äh, erklären, warum, weil ich habe an der Steam Festplatte nichts gemacht. Auf jeden Fall <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Steam Festplatte ist leer. Komplett leer. Das heißt, 2600 Stunden, was wir in Ruhe gebaut haben, was wir an Köln gebaut haben, was wir an sonstigen Maps gebaut haben, ist weg. Ja, eigentlich gibt es da nicht mehr viel groß zu sagen. Gestern der 24 Stunden Plus Stream, super und heute sowas. Ich werde mich auf jeden Fall in Verbindung mit dem Programmhersteller setzen, ob die mir weiterhelfen können, ob man das irgendwie zurücksetzen kann, ähm, was ich bei einer SSD aber schwer vermute. Ähm, ja, RIP Transportfever. Und ähm, damit natürlich ja erstmal äh, eine Kanalpause. Denn ich muss mich selber erst mal finden, ich weiß nicht, äh also bislang weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Auch mit den zwei Projekten, das ist, äh das ist fast schon wie, wie ein Messerstich jetzt. Ja. Das heißt, es gibt jetzt eine gezwungene Pause, ob ich mich für Transportfieber wieder interessiere, ob es da irgendwie weitergehen soll, kann ich aus der jetzigen Sicht nicht sagen. Alles weiter werdet ihr über Beiträge oder über weitere Videos erfahren. Ich muss mich jetzt äh, selber erstmal fassen ähm, um, der ganze Papierkrusch, was ich jetzt hier gemacht habe die letzten... ...Monate. ...Jahre. Jetzt kann ich eigentlich alles wegschmeißen. Das ist völlig für die Kratze. die ganze Arbeit, wie gesagt, 2600 Stunden allein für Transportfieber Und was ich ja nebenher mach, so... ...Linienpläne mal, das... ...das interessiert ja auch keinen, aber... ...es war ja... Weiß nicht, es war irgendwie ein, ein dummer Fehler von mir. Ich habe nicht genau hingeschaut. Vielleicht war die Festplatte noch aktiviert, obwohl ich auf eine andere geklickt habe. Und äh, dann hat es formatiert, oder besser äh, gesagt nicht formatiert, es hat die Partition gelöscht. Und wenn man die Partition löscht, sind alle Daten weg. Ich habe versucht, gerade eben schon die Partition wiederherzustellen. Hat äh, ohne Erfolg geklappt. Deshalb werde ich mich jetzt auf jeden Fall in Verbindung setzen mit der Firma. Falls es positive Nachrichten gibt, dann wird er das auf jeden Fall erfahren. Ansonsten muss ich leider sagen, RIP Transportfever und erstmal RIP Kanal. Das heißt, es werden auch in Zukunft keine Livestreams stattfinden. Es tut mir furchtbar leid, ich mache so gerne Livestreams mit euch. Und äh, gerade in letzter Zeit, wo die Zus Zuschauerzahler wirklich cool ist, muss man sagen. Also 30 Zuschauer. Ähm ist jetzt nicht was Alltägliches und auch in, in, in so einem Nischenspiel überhaupt nicht, also ähm, ja, mehr gibt's jetzt von mir eigentlich nicht zu sagen, ähm, ich wünsche euch trotzdem einen guten Tag und äh, wir sehen uns bei der Kanalwiedereröffnung, sage ich mal, bis dann.